Metal Leute, Servus und Willkommen beim Drachen. Ich habe das Tony Hawks äh, Downhill Jam jetzt auch mir geholt. Ähm, ich habe mir jetzt das neue Zelda auch vorbestellt. Wenn alles funktioniert, wie ich es mir vorstelle, weiß ich noch nicht, aber wenn, dann möchte ich äh, einen Livestream machen, der über ein Wochenende geht. Vielleicht auch mit ein paar Stunden Pause zwischendurch, dass ich mal ein bisschen paneln kann. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen hoffe, ich seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschüss, tschüss. es so gemacht, dass es weltweit gesperrt wurde. Also kommen nur zwei Videos. Das konnte ich allerdings vorher nicht wissen. Ach so, nicht vergessen. Der Metal soll euch einen nicht spalten und dieser scheiß Stuhl geht mir richtig auf die Eier. Ja, naja, ich fach jetzt den der Begründung sehr scheiße in den Lappstehen, ja, ihr Das Lust auf das ist Sehr